Das letzte, was ich von dir gehört habe, war, ähm, dass, das, dass das hier so äh, anstrengend und schwer, schwerfällig ist. Genau, so also hier dem Körper, in dem Körpersystem zu sein, und von daher ist das, ähm, scheint das so wie zwei zu sein. Also entweder oder. Mhm. Aber wenn es anstrengend ist, dann, ähm, dann ist es oder. <lacht> dann ist es oder, ja, genau. <lacht> Obwohl Anstrengung kann auch passieren oder es kann ja, es kann ja auch angenehm sein, ne? ja. Anstrengung. Ähm, nee, das ist immer nur, wenn, das mit, wenn es leidvoll ist, wenn es ja schmerzhaft ist. Mhm. Und, und dann wird es, die Ablehnung ist dann so leidvoll und dann ist es. Ähm, die Ablehnung, ja, ja. ja, genau. Also, genau macht... Wenn du dir vorstellst, zum Beispiel, dass du gehst über eine Wiese zum Beispiel, ja? das mhm. ist ja was, das kann ja völlig von selbst sein. Ja? So völlig, dass du ist ganz offensichtlich. Das geschieht halt gerade. Ja? Genau. Und dann wird es ein bisschen steiler und du gehst einen Berg hoch. Mhm. Ja? Ab wo ist es dann anstrengend und nicht mehr das, nicht mehr der Selbstläufer? Dann kommt halt einfach nur ein Gefühl von Anstrengung noch dazu. Mhm. Ja doch, ich glaube, bei mir ist der Schmerzfaktor ein, mhm. äh, ein Punkt. Ja, ein okay. Schmerz. Also in, in meinem Beispiel, du, äh, du gehst da und alles gut ja, und alles Selbstläufer und dann hast du einen Stein im Schuh. Mhm. Und dann wird es was anderes. Na ja, dann, ja, genau. Das, das ist schon eine leichte abbildung und Schmerz. Auch... Also ich bin jetzt gerade das in einem Film drin, weil du das gerade mhm. erzählt hast, mit den laufen und ich habe das nämlich die Tage gemacht. Ähm, morgens mit, mit also beim nach, direkt nach dem Aufstehen auf die Wiese zu gehen mhm. also mit lecken Füßen weil es ja. also so kalt ist ja, und, ja. und das dann nochmal mal wahrzunehmen und danach ähm, ich habe auch mal eiskalte Füße und das habe ich so also zwei Tage gemacht und dann am dritten Tag war ich auch da und es hat und es war es war fast um die null Grad also es war relativ kalt draußen und ich bin dann auch rausgegangen und ich hatte so einen extremen Schmerz innen im Fußgelenk. Also ich habe schon immer Schwierigkeiten mit dem Gehen, auch mit den Füßen. Und das war so ein starker Schmerz, dass ich, dass ich da immer so, ich kenn, ich habe so eine Struktur, die das auch aushält. Also die sagt, also, da muss ich jetzt durch. ne Aber ich habe es mal gefühlt und wenn ich stehen geblieben bin, dann spürst du die Wärme von der Erde und dann ist es... Dann ist es gut. Aber wenn ich dann in die Bewegung ging, tat es höllisch weh. Ich habe es dann abgebrochen, habe dann die Füße wieder versorgt und warm gemacht. Aber das ist und das ist jetzt wieder so also tief hängen geblieben. Ich habe es jetzt also nicht nochmal gemacht, weil es einfach sehr weh getan hat. Ja. Und das hält mich dann von ab weiterzugehen, weißt du, so. Mhm. Das ist, wo ich so merke, wow, das, das war so extrem, dass die Tage vorher war es auch, unangenehm oder du merkst, oh, da konnte ich mal so ein bisschen mit spielen, da ging das irgendwie leicht mhm. und jetzt gekippt. So. Mhm. Und das hat schon was mit dem Schmerz zu tun. Ja. Naja Und, mit, und dann gehe ich dann da nicht weiter, ne? Ja. ja, ja, aber es hat vielleicht auch zu tun mit dem äh, Respekt vor der Botschaft, weißt du? Mhm. Ja. Dass du? Dass du nicht, weißt du so, äh, ist mir egal wie es dem Körper geht, ich ziehe das jetzt durch. Mhm. Ja, die kenne ich auch, die. die. Ja. Nee, nee, das war jetzt wirklich, ähm, nee, das war jetzt zu viel. Wirklich war wirklich ja. zu viel. Ja, genau, zu viel. Und dann hat der ja. Organismus gesagt, so, weiter mache ich es nicht. Ja. ja, ja. Also so. Ja, ja das stimmt, das ist, das ist eigentlich das Liebevolle und auch das äh, der Humor ist ja so hilfreich manchmal, ja. wenn, man das, wenn man das wirklich nicht so ernst nimmt. Ja. <lacht> da gibt es so ganz ernste Seite, die nimmt das Leben tierisch ernst hier. Weißt du und dieses? Also wenn der Humor reinkommt, ja. das ist so genial. <lacht> Bin ja. ich immer sehr, sehr dankbar für, wenn das, ja. äh, wenn das, wenn sich die Seite zeigt. Das ist echt, echt ein Joke hier, ne? Ja. Und ein Selbstläufer, ja. das ist das. Ja, also das Witzige dabei ist irgendwie dieses, ich muss mich jetzt um dies kümmern und jetzt muss ich das noch ja, genau. und so weiter. Jetzt muss ich ja. jetzt brauche ich folgende Haltung, um damit umzugehen und so weiter. Mhm. Ja. ja, ja, also das, das ist leider bei mir nicht so stark implementiert, der, der Humor. Also den muss ich mir so ein bisschen erarbeiten. So, da hast du wieder was zum Erarbeiten. Da habe ich schon wieder was zum Erarbeiten. <lacht> Also, was ich dann halt mache in Stille, dass ich mich einfach dafür öffne, ne? also auch für die, die Liebe oder für den Humor, dass es echt äh, die Seite sich einfach mehr zeigen kann. Ja, ja. Das äh, pff, es ist echt, also wenn du auch durch die Prozesse bist, ist es echt, ist ja nichts, ne? Nix. Ja. Das ist ein Joke. Ja. Aber wenn du drin steckst, dann. Ja. ja, scheint es ernster zu sein, ne? Ja, scheint es ernster zu sein, ja. Mhm. Was der Joke ist im Nachhinein da? Im Nachhinein? Ja. Wie ernst das ist, ja? So, ja. Erstmal ja. nicht dran gestorben, ne? Obwohl es viele Tode sind äh, gefühlt, ne? ja, Das Interessante finde ich, dass äh, nichts beschädigt ist dadurch. Mhm. Also es bleiben keine. Ja, eher sogar im Gegenteil. Ja. Das ist sogar eher befreiend. Ja, ne? Genau. Also ich muss sagen, ähm, auch wenn es ja, anstrengend ist oder wie auch immer, es, ist, es lohnt sich auf jeden Fall, mhm. den Weg zu gehen. Mhm. Ja. Also den nicht, nicht, nicht weg, wegbaren, gegen, gegen, ja, wegbaren ja. Weg. Auch. Ja. ja, es lohnt sich auf jeden Fall, mhm. ja. Und die Sehnsucht ist halt auch da, das, das sehr intensiv zu machen, ja. ja. Die Sehnsucht nach dem, was eh da ist. Ja. Aber das wirklich auch zu erkennen, ja, ja, genau. nicht nur zu wissen und stark mental zu glauben und tief zu glauben und noch mehr zu glauben, sondern ja, klar, das, das ist, wirklich zu ja. wissen sondern wirklich zu erkennen. Ja. Ja. Glauben hat damit gar nichts zu tun, das macht nur irgendwie, aber ist schon okay oder sowas. Oder? Ja, so, so fängt es natürlich an, dass man ja. das erstmal ganz stark glaubt oder ja, das ist so, und, aber das wirklich äh, ganz tief zu erkennen, auch mhm. in der Tiefe zu verankern, dass das so ist. Ja. Ja. Und nicht nur mental, das ist ja. halt... Äh, ich äh, ich würde es Vertrauen nennen, mhm. in, Vertrauen in, in jetzt. Mhm. Ja? Ja. Weil Vertrauen so gar nichts Mentales mhm. ist. Ja? So, ja, das ein stimmt, Baby ja. hat Vertrauen. Ja? Mhm. Man muss überhaupt nicht denken, wie, da passiert schon nichts oder was weiß ich was. Ja? Es ist einfach nicht, nicht mental, sondern einfach gefühlt. Genau. Ja, ja. Mhm. ja das ist so. Ja, in dem Sinne, also ich jetzt große Fragen habe ich nicht mehr in Bezug auf mhm. Normalität, also viele Fragen sind, haben sich wirklich auch erübrigt. Mhm, ähm, ja. Das geht wirklich, das zu sein und und wie das geht, also das finde ich, äh, und immer mehr zu erkennen, dass... Von äh, selbst. <lacht> von selbst, <lacht> na, genau. Alles von selbst. <lacht> und das Nichts machen zu sein, ja. Ja, hm. genau. Ja. ja, die Fragen sind... also und eher an den Punkt zu kommen, dass ich echt immer weniger weiß. Also man mhm. weiß zwar viel, aber das... Ähm, und immer wieder vor diesem Mysterium Leben zu stehen, das ist so... So, ich denke, ich hatte auch immer mich versucht zu orientieren an anderen Lehrern oder die anderen, die den Weg gegangen sind, und zu erkennen, das ist sowas, sowas von individuell, jeder erlebt es wirklich ganz anders. Ja. Und es geht darum, dass mein, also meinen Weg zu gehen und das zieht mich auch immer mehr in mich rein, das zu erforschen, gar nichts von außen zu holen. Es war immer noch lange so ein, als würde ich draußen was kriegen, mhm. als würde ich da noch dass dann irgendwie noch eine Hilfe ist oder dass ich da was bekommen kann. Ja. Und ich habe äh, jetzt immer in Bildern noch so die letzten Tage. Das war echt wie so ein, ein ähm, Schaufel im Nebel. Weißt du, so als würdest du ja. da nach außen greifen ja. und gucken, vielleicht höre ich da noch was oder kriege da irgendwas. Und da, da gibt es halt nichts. Ja. Und dann sich umzukehren, mich umzudrehen, nach innen zu gehen. Und dann aber auch zu sehen, boah, da... Ähm, ja, aber wo ist es denn da? Und dann fängt dann der Mind an. Und was, was suche ich überhaupt? Was ist es denn das überhaupt? Denn das ist überhaupt nicht, ne, nicht greifbar. Boah, dann, ich bin, ich glaube, eine Nacht nur in dieser, das, das war so ein Satz, ey, wer, was bin ich, was ich bin. <lacht> so, was, was bin ich, was ich bin. Immer so, und dieses, das war so eine, ja, da gibt es keine Antwort, aber einfach immer in diesem, diesem Mantra zu bleiben. Ja. Und das einfach in mir wirken zu lassen und immer, mehr, immer wieder auf mich zu gehen. Mhm. Es, es gibt nichts von außen. Mhm. Es gibt nichts zu holen. Mhm. Und das kapiert das System irgendwie so langsam. Ich ja, weiß auch ja. nicht. <lacht> ja. Es gibt nichts zu holen und nichts, was weg muss. Ja, genau. Mhm. Genau. Obwohl immer noch so eine Frage, also es ist immer noch so ein Fragezeichen da, ne? also, so eine Sehnsucht, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach nur sitze, ja, ich bin angekommen, so mhm. fängt es das nicht an. Ne? Mhm. Würdest du das für dich sagen, du bist angekommen, Gibt's, ist das so ein Gefühl? Angekommen, ja, also angekommen trifft es halt so ein bisschen. Es gibt, äh, es gibt nicht Suchen nach was anderem. Mhm. Ja? Aber es ist auch nicht ein Ort, den ich erreicht hätte oder sowas. Ja? Nee, das, das, das ist das halt ist immer klar. das mit den Worten, wenn du, wenn du sagst angekommen, dann ja. heißt es, vorher war ja. ich woanders, aber jetzt und so weiter. Ja? Mhm. Sondern ähm, ja. Ich habe aber auch kein besseres Wort. Mhm. Ja, weil ja, ich spüre schon noch eine Sehnsucht und eine Suche. Also da ist das ist immer noch. Da brennt noch was, weißt du so, mhm. mal mehr oder weniger und da, da ist einfach so eine Fragezeichen und boah, was ist es denn, das, ja. das ist noch da, ja. Mhm. Ja, das Interessante dabei ist, ähm, wie du gesagt hast, der Verstand weiß ja gar nicht, was er da eigentlich suchen soll, der kann ja nur sich erinnern, wo es mal gut war und dann sagen, das will ich wieder, diesen Zustand gern bitte wieder. Ja. Und diese Sehnsucht bezieht sich aber auf jetzt. Mhm. Nicht auf, das hätte ich gern, die, ich hätte gern die Vergangenheit zurück. Ja? Mhm. Oder ich hätte gern, dass in Zukunft immer jetzt ist. <lacht> <lacht> ich hatte das mal so vor zwei Monaten, so eine Phase, wo ich es wo so richtig tiefer Frieden war also, und, und so gar kein Antrieb für irgendwas, mhm. dann kam echt so eine Angst auf, dass ich das verlieren könnte, weißt? Mhm. Also, Weil die Sehnsucht ist natürlich auch irgendwas, was lebendig sich lebendig anfühlt. Ne? Ja. Und wenn das wegfällt und es ist alles in Ordnung und es ist nichts zu tun, dann kommt irgendwie auch noch so ein Teil, sagt, oh Gott, weil auch das zu sehen, dass das auch ein äh, auch ein Muster ist, ne? Dass Nämlich? Ich, ja, weil es sich auch das, das, ähm, da ist auch eine Lebendigkeit drin, weil da passiert was. Ne? Mhm. Weil die Stille an sich, äh, ich kenne das schon auch als auch in den Samadhis oder so, das ist schon schön. Aber Stille an sich merke ich auch so, dass das vermeide ich auch oftmals, also wenn so gar nichts machen und ähm, fast nicht auszuhalten. Ja, das ist, ähm, das ist interessant, was das ist, was das dann nicht aushält. Also was ja, da, uhu. Genau, genau, genau. Ich meine, wenn du so ein Beobachter bist, dann passiert alles. Ne? Dann ist du, mhm. bist du überhaupt nicht involviert, sondern dann geschieht es und dann passieren all die Dinge. Dann ist das auch total neutral. Das sind wirklich verschiedene Perspektiven, die dann, also so leichte Identifikation mit, mit anderen Ebenen, ich meine, ich finde es wertvoll, das zu erfahren, ne? diese Unterscheidungen. Wo, wann ist was ähm, und wie gehe ich, geh ich damit um oder wie oder mich da einfach immer wieder zu beobachten. Der Beobachter ist ja eigentlich immer installiert. Ne? Das letztendlich, auch wenn ich identifiziert bin, irgendwann komme ich auch wieder da raus. Ne? Mhm. Aber ähm, das, das, ja, das letztendlich über die Unterscheidungen mitzubekommen, was ist es dann wie und wie. Welcher, Unterschied, ja, welcher ja. Unterschied ist dann? Ne? Ja. Und diese ganzen Wörter sind ja sehr äh, missverständlich. Also zum Beispiel ähm, so wie du das Wort Beobachter benutzt. Ja? Also für mich ist Beobachter so wie eine Position, die das mit Abstand sieht sozusagen. Ja? Und es kann eine Identifikation mit dieser Position geben, die dann übersieht, dass das auch nur eine Position ist. Ja. ja? Statt ja. einfach das alles so Die Identifikation frei... da. Ja? Ja. Genau. Ja, ja. genau. Und dann ist es, ich hätte gern, dass es mich nicht so berührt, zum Beispiel. Ja, ja das stimmt. Aber es gibt so, ähm, das, ist, das ist dann auch eine Flucht dahin, das, das kenne ich auch. Mhm. Aber es gibt auch eine Ebene, wo, das, wo du einfach wahrnimmst, wie es was ist. Ich ja, sage jetzt mal, ja. oben. Oh, oh. ja. Mhm. Und du bist trotzdem berührt, aber, du, aber ich leide da nicht drunter, so sage ich mal. Mhm. Ja. Ich leide ja. von. davon, ne? ja. dann ist es so angenehm, oder angenehm, dann machst du halt, dass was passiert und bist trotzdem im Frieden mit allem. Ja. So. Und, und äh, merkst eventuell auch, dass äh, dir der Fußweg tut und ja. ein Gedanke kommt, der sagt, was soll denn das jetzt, das genau. will ich gar nicht oder genau. sowas und das genau. ist einfach auch da. Aber du bist nicht, also da ist kein Widerstand zu irgendwas, was da jetzt gerade ist, sondern genau. das passiert oder das passiert und der Gedanke und genau. äh, das, und das fühlt sich einfach, der ja, da ist, Frieden, ne? ja. sage ich Frieden, jetzt. Frieden, Leichtigkeit, ja. Da bist du, ja. Na, genau. Ja. Da ist dann äh, nicht abhängig von den Umständen, weil das ist ja. nicht notwendig. Dann, ne? genau. das heißt, Aber der eigene Seinzustand ist im Frieden damit. Ja. Genau. Ja. Und in, diese, in diesem Frieden, in dieser Leichtigkeit kann dann genauso Anstrengung auch auftauchen. Genau. Wie zum Beispiel, genau. wenn du Bergsteigen oder, würdest. Genau. Oder auch Ärger oder was weiß genau. ich. Oder es ja. gefällt mir jetzt gerade nicht oder so. Mhm. Das ist dann alles okay. Ne? Ja. ja. ist einfach nur eine okay. jeden Zustand, der ist halt nicht permanent. Mhm. <lacht> also zugänglich. Mhm. So. Der ist permanent, aber nicht permanent zugänglich. Ja. Als, als Idee wahrscheinlich. Ähm, weißt du so, angenommen du bist in, dem, in diesem Zustand, es ja, ist alles super friedlich und so weiter, und plötzlich ähm, fällt das Bild hinter dir runter zum Beispiel, bumm, macht es, ja, und gibt halt einen Schreck. Ja. In dem Moment geht die Aufmerksamkeit halt auf das. Ja. Ja, oder angenommen du, äh, du läufst irgendwo voll mit dem Schienbein dagegen, ja, dann ist es, ah, ha, ha, ha, und nicht irgendwie, Ach ja, in der Weite taucht ein Schmerz auf. Ja? Und das ist einfach halt, ähm, die Aufmerksamkeit bewegt sich halt so. Ja? Ui, was ist das? Und dann ist sie halt kurz mal verengt und dann geht, kann sie jederzeit wieder auf die Weite. Ja? Und was du beschreibst als Sehnsucht, würde ich sagen, ist Sehnsucht nach dieser Weite. Und die ist immer zugänglich, wenn nicht gerade was anderes im ja, Vordergrund genau. ist oder als wichtiger gehalten, wenn es nicht einen Fokus auf das gibt. Und zwar einen ausschließlichen Fokus. Ja? Mhm. Also zum Beispiel so wie wir uns jetzt äh, unterhalten, so wie wir jetzt miteinander sprechen, ähm, kann dieser Hintergrund völlig da sein mhm. und trotzdem kann der Aufmerksamkeit auf dem sein, was, was auf den Worten gerade und auf dem, was gerade geredet wird. Ja? Und es könnte auch sein, wenn wir uns über Kochrezepte austauschen würden, wenn ich welche wüsste, ja, so oder über das ähm, Wetter, was auch immer. Könnte es immer noch so sein, dass, da, dass die Aufmerksamkeit bei den Inhalten ist und gleichzeitig bewusst ist, was ist denn da eigentlich aufmerksam? Ja? Ja. Also das kenne ich auch, das, das mhm. habe ich jetzt beschrieben als Beobachter, ja, ja. Dass, dass ich mir gewahr bin, dass ich trotzdem das bin ja, okay. und dann aber auch wahrnehme, ich spreche jetzt mit dir oder jetzt zum Beispiel habe ich wahrgenommen, weil es ist ja immer eine Wahrnehmung nach außen, also in der Verbindung und auch gleichzeitig die Verbindung nach innen, mhm. also nehme ich ja. mich auch gleichzeitig wahr. Und da war, konnte ich jetzt auch wahrnehmen, ich war jetzt so in so einem Film drin und habe einfach auch erzählt. Mhm. Und habe mich so ein bisschen aus, war ein bisschen aus, aus mir raus, so habe ich mich jetzt wahrgenommen. Mhm. Und jetzt kam wieder so ein Sog nach innen, wieder ein bisschen mehr ins in das Gewahrsein zu ja. gehen, also wieder ein bisschen mehr bei mir zu verankern. Ja. ja. Das fühlt sich wieder anders an. Ja, da ist etwas, um es jetzt mal irgendwie zu nennen, da ist etwas, ähm, was bewusst ist was äh, darüber, was die Aufmerksamkeit gerade macht. Ja. Ob ja. die gerade weit ist, ob die gerade eng ist. Ja? Genau. Und die dann durch diesen Unterschied mhm. lernt, was, was es, äh, wo es es hinzieht, sozusagen. Ja. ja. Und die Sehnsucht ist ein, ein Feedback mhm. darauf. Mhm. Zum Beispiel ein Feedback, äh, okay, sehr viel... Aufmerksamkeit für die Inhalte und weniger für mich, für das Beobachten. Mhm. Ja. Und dann, geht, dann macht sich das bemerkbar als Sehnsucht oder als, als Heimweh. Ja. Als Vermissen. Das Praktische ist, das, was da vermisst wird, ist da. Nur die Aufmerksamkeit halt nicht. Ja. Ja. Ich meine, das, das weiß ich ja und das habe ich ja schon wie oft gehört. Also, ich bin das ja. <lacht> ich dachte, das ich dachte jetzt, ich jetzt als alle. Ja. <lacht> das mal verrückt, weil ich es irgendwie nicht. weil es ist schon nochmal ein Unterschied, wenn du es wirklich erkennst. Ja, ja, ja. Das ist ein Unterschied. Ne? Ja, das und ist... Diese, Mhm. Die, die, die Sprüche äh, sind nur Sprüche außer mhm. wenn sie wenn es halt sich wenn es gefühlt Ankommen. wird ja, ja wenn, die, wenn die durchkommen ja, ja. und das fühlt sich ja manchmal so an als wärst du so kurz davor oder weißt du so ja ja ja oder ängstest es, oder du bist also oh das ist ich kann <lacht> so wirklich verrückt werden ja weißt du so Aber, und, also, ja, ja der, der ähm, diese Sehnsucht ist also, da ist nichts verkehrt dran. Das ist nicht, ach ja, ich muss noch diese Sehnsucht loswerden nein, nein, oder sowas, ja, sondern es ist einfach nur ist. der Zug zu dir. Ja. Genau. Ja. Sonst nichts. Also die Kraft, macht, ne? ja. und die es macht. Ja. Und das Feedback darauf, ähm, von wenn sich die Aufmerksamkeit sehr in den Inhalten verliert. Ja. Und das ist hauptsächlich in den, in den Gedanken. Ja, Gedanken ja, die er Inhalte. Ja, ja, das ist so. Also wenn ich jetzt auch jetzt so wahrnehme, wenn, wenn ich wirklich so in der Wahrnehmung bin, dann ist es wirklich alles kein Problem. Ja. Es ist wirklich alles kein Problem, egal wie, wie unangenehm sich manches zeigt. Ne? Mhm. Auch Schmerzen nicht, ja. Es mhm. ist kein Problem. Das Einzige, was überhaupt ein Problem sein könnte, mhm. ist Schmerz. Ja. Und wenn das kein Problem ist, dann gibt es kein Problem. Was soll sonst ja. ein Problem sein? Ja. ja das ist so. hm. Und ich spüre aber eben so, dass in diesem Feld, ähm, ich meine, ich hatte vorher noch mal so eine Skype-Sitzung auch mit einer Behandlung, weil ich so echt in einem Pro Tiefprozess mhm. war. Mhm. Ähm, und ich spüre jetzt auch so in unserem Gespräch, dass einfach wieder andere Räume aufgehen. Ja. Das ist wirklich das. Das ist fast wie eine Medizin jetzt im Moment noch, weil ich das in dem Sinne alleine nicht halten kann oder nicht öffnet oder wie auch immer. Also ja. ich halte ja sowieso nichts, ne? Aber ja. ähm, trotzdem ist es noch hilfreich. Ja, hilfreich ist Ja, absolut. Und dafür sind wir ja da. Dafür gibt es ja die anderen alle. Ja. <lacht> ähm, hilfreich finde ich eben auch, das zu, weißt du, so halten kannst du bestenfalls, und auch das nicht, aber wenn es um Halten geht, dann geht es um Aufmerksamkeit halten. Ja, ja? genau. Das mein, dem, das da ist. Da ja. ist ja nichts ja. zu erzeugen oder irgendwas nee. an dir zu verändern, sondern die, das ist eine Bewegung der Aufmerksamkeit. Die bewegt sich halt mal so auf Inhalte, auf Gedanken zum Beispiel, auf Muster, ähm, dass das aus dem Blick verschwindet oder aus dem Gefühl verschwindet, besser gesagt. Ja, weil da ist ja nichts zu sehen, aber was zu fühlen. Ja, ja. genau. Ja. Und das ist alles. Aufmerksamkeit kannst du nicht halten, du kannst nur schauen, ähm, ob was in dem Moment wichtiger erscheint. Ja, also zum Beispiel, ähm, oh, jetzt ist mir Sicherheit wichtiger als äh, Frieden oder als Stille oder sowas. Ja. Mhm. So, das so eine, so eine Art Status Quo oder sowas. Ja, also ich, wie gesagt, das ist ähm, von den Ebenen, weißt du, das ist, wenn das Herz offen ist oder wenn ja. diese Ebene frei ist, dann, dann kann alles auftauchen. Ja. Dann kannst du auch sehen, da ist jetzt gerade Widerstand oder ich habe jetzt keine Lust dazu mhm. oder, oder da habe ich Lust zu und das mache ich auch. aber mhm. Ähm, schwierig ist einfach, wenn, wenn das Herz irgendwie so, das, das fühlt sich total hartherzig an und dann geht es. Da und, und es scheint eine Kraft zu fehlen, die dann auch dann das, äh, sag ich mal, einen Gedankenstrom dann auch mal cuttet oder sagt, jetzt ist mal gut. Mhm. Wo du sagst, so, jetzt reicht es einfach, das, das Leiden oder jetzt gehe ich da mal raus also aus diesem Zustand. Das mhm. ist jetzt mal, Weil das zieht so nach unten. Ähm, und dann scheint manchmal die Kraft zu fehlen, ne? Ja. Und ich, bei mir fühlt sich das halt mit an, wenn es ähm, kein Zugang zum Herz oder dann, dann ist es sowieso alles so scheißegal und dann ist mir das alles, weißt du, so, mhm. interessiert mich nicht und dann, ja gut, dann ist es eben so und fertig, ne? also. Ja. Ja, weißt du, so, ähm, das, das ist so offensichtlich und so klar, diese die, der Zugang zum offenen Herzen, ja, das ist einfach, Mann, ist das schön im Vergleich, also da ist ja alles andere absolut wertlos im Vergleich dazu. Ja. Aber der Zugang, also die, die Offenheit für, für das Herz, wenn es gerade sich verschlossen anfühlt, ja, statt irgendwie, okay, was muss ich jetzt machen, damit es aufgeht, sondern einfach die, die Aufmerksamkeit für, für das Herz, wenn es gerade meint, sich schützen zu müssen. Ja, aber da sprichst du jetzt einen Punkt an, weil da, weißt du, selbst, ähm, ja, da bin ich mit irgendwas identifiziert, dass ich das nicht, die Position ver verlassen kann, dass ich auch das Herz, das schmerzhaft ist, ähm, wie in den Arm nehmen kann. Ja. Da, ist so ein, da ist so eine, ja, da muss eine Identifikation sein mit einem anderen Zustand, der eben hartherzig ist. Dann ist es nicht möglich, mich oder das Herz oder wie auch immer. Ja, da ist also ein, das ist ja nicht Biologie. das Herz selber, was verschlossen ist. Das ein. kann nicht zugehen, ne? sondern ein. da ist ne, ein, ein ja. Schutzmechanismus. Genau. So wie der, der Leibwächter sozusagen fürs Herz. Ne? Der ja. meint, der, der, der muss es jetzt um jeden Preis beschützen. Mhm. Und das ist, äh, um ja. das mal so ein bisschen bildlich zu beschreiben, du kannst sozusagen, hier ist das Herz ja, und da ist der Beschützer mhm. und du schaust, wie du da durchkommst. So, ja, das ja, ist ja. Ein, das, also die Aufmerksamkeit. Und die andere Perspektive ist von innen zu schauen, okay, also sozusagen vom Herzen zu fühlen, okay, da ist dieser Beschützer, aber der hält mich echt ziemlich beschränkt sozusagen. Ja, ja genau. Ja, ja, aber das, genau, das ist aber nochmal ein Hinweis. Aber wirklich zu gucken, äh, wo ist meine Position, mhm. wenn, wenn dieser Zustand ist, wo bin ich dann? Ja. Da Von war bisher ja immer so die Frage nach Ramana, wer bin ich oder wer, mhm. wer fühlt das oder, mhm. ähm, oder wer macht das, sondern wirklich mal zu gucken, ja genau, wo, wo ist meine Position oder was, wer, wer bin ich dann jetzt aber konkret auch in der Kraft. Ja. Nicht so als etwas Abstraktes, äh, ich, bin ja, also ich, äh, ich bin ja nichts oder so oder ja. alles, sondern wirklich mal konkret in der Kraft zu gucken, wo. Das ist ein guter Hinweis. Ja, ne? ohne, diese, ohne äh, Worte und ohne Aha, jetzt weiß ich, wer ich bin oder sowas. Ja, sondern nee, die, nee, das nee, ist, das kommt ja, ja sowieso nicht. Klar, ne? aber, ja. aber in solchen Zuständen, das ist genau, wirklich zu gucken, wo ist die Aufmerksamkeit wirklich genau. Ja. Von ja. wo fühle ich das? Von wo fühle ich das, genau. Und wer bewertet das auch? Ja, ja, auch genau. Das wertvoll? ja, genau. Ja. Mhm. Und auch ja. weißt du, so diese liebevolle Zuwendung zum Herzen äh, und, die, und die schließt ja den Beschützer sozusagen, diesen Beschützerinstinkt Mit nicht allen. aus, ja? der einfach ja. das, der sein Bestes tut, ja. damit es dir gut geht, in seinem ja, genau. Verständnis halt. Ja, genau. Buh, nicht dahin, da hat jemand draufgehauen schon mal oder sowas. Ja? So. Ja. Und, äh, aber von innen kannst du den dann auch wertschätzen. Danke, ja. du bist ja auch gut. Du gehörst ja, ja dazu, ja. brauchst ja gar nicht. Ja. Danke für deinen Job, ne? Ja. Danke für deinen Job und du bist ein bisschen overprotective vielleicht. Ja, ein bisschen überbeschützend. Ja, aber wenn es eine große Wunde war oder so, ja, wie auch es genau. genau. ja auch okay eh sein. Ne? Natürlich. Absolut okay, nur ähm, oft eben... Aber jetzt nicht mehr notwendig genau, halt, ne? ja. so Sozusagen ist es einfach nur so... Jetzt übernehme ich wieder. Ich bin jetzt äh, groß geworden, jetzt kann ich das übernehmen. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Ja. Ja. Und ähm, dieses, wo wir darüber gesprochen haben, dieses Lernen aus dem, wie sich das anfühlt, mhm. ähm, kannst du erfahren, ganz direkt... Dass nichts so schmerzhaft ist, wie wenn das Herz sich so verschlossen anfühlt. Mhm. Jemand kann dich beleidigen oder verlassen und so weiter, und das ist alles viel, viel besser als, als <lacht> so, ich bin da drin und beschütze mich. Ja, das ist einfach, das ist, was ich meine mit, mit Lernen. Das ist einfach in dem Moment, wo das ja. erkannt wird, ist es ja. so, so leicht. Ja? Mit den ganzen Schmerzen, die da auftauchen und so weiter. Und zu sehen, da ist einfach nur etwas, was mich vor Schmerzen beschützen will. Das ist absolut liebevoller Impuls. Ja. Mhm. Mhm. Kein Feind und, und aus dessen Sicht nicht wirklich hartherzig, sondern Bodyguard, der seinen Job macht. Mhm. Ein Beschützer. Ja. ja, das ist wahr. Mhm. Und dann fühlst du, dann siehst du, dann merkst du, dass das alles liebevolle Impulse sind. Ja? Mhm. Das Herz das ist, ist liebevoll und der Beschützer ist auch liebevoll. Ja. Will, dass es dir gut geht, sonst nichts. Ja. Ja. Einzige, was er will. Mhm. Nur sind seine Vorstellung, von was es braucht, dass es dir gut geht, halt ein bisschen überholt. Genau, ist nicht mehr nicht aktuell. Mehr aktuell ne? ja, genau. mhm. ja, das ist so. Also, was jetzt, du hast nochmal ein, ein, ein Wort ins. Äh, eingebracht und zwar die anderen. Das war jetzt auch so eine Übung, <lacht> ähm, mit dem ich auch so ein bisschen am knabbern bin seit ein paar Wochen. Also eine Lehrerin von mir hat gesagt, weil ich hatte mit ihr gesprochen, sage ich, du, mich zieht es immer so sehr nach innen und manchmal auch nach außen und ähm, das ist auch so ein Konflikt in mir. Und hat sie dann gesagt, ja, bei innen und außen, das ist die gleiche Bewegung. <lacht> Es gibt aber weder ein innen und es gibt auch kein außen. Ja. Und das habe ich natürlich mental verstanden, und aber so in der Tiefe noch nicht erfasst, ja. was es eigentlich bedeutet. Ja. Und es ist ähnlich wie, auch wenn ich durch die Welt gehe, dann eben andere zu sehen. Ich ja. sehe dann immer noch andere. Und nicht ähm, das was ist oder das was ich auch bin ja. und es verändert sich wirklich grundlegend die perspektive wenn ich selbst schon mit der awareness ähm, ändern kann mhm. wenn man wenn man nicht den anderen sieht sondern, ja. sondern das ja. mhm. Aber das bin ich im Moment auch so am erforschen, wie das, was das eigentlich bedeutet äh, in der Tiefe. Also jetzt nicht von den Worten her. Was bedeutet die, die Bewegung nach innen oder nach außen ist das Gleiche. Das ist aber immer noch nicht das, was ich bin. Ja. <lacht> Obwohl es nach innen natürlich sehr viel besser anfühlt, sage ich mal. Also das zieht manchmal. Dann sitze ich wirklich ganz tief in der Stille. Das sind fast Samadhi-Zustände und dann und das fühlt sich Sage ich mal besser an, als so ein Zug nach außen und jetzt mal ich mal Ambazamba oder so. Mhm. Ähm, aber es sind beides Bewegungen und es ist immer noch nicht das. Naja, es erschafft sich halt gegenseitig, weißt du, wenn du, wenn du ja. einen Innen hast, gibt es halt auch ein Außen. Ja, klar, in der Erscheinung, ja, was ist es? aber in der, in, im Ursprung ist es das Gleiche. Ja, genau. Ja, ja. Und ja. Ähm, weißt du, so, das ist echt. Äh, so ein bisschen was zu diesem Thema, die anderen. Ja, es gibt diese funktionale Entscheidung, äh, Unterscheidung. Also ja, zum Beispiel, mhm. äh, dass ich meine Steuern zahle und nicht du. Ja. Mhm. Das soll jemand anders machen, sozusagen, so wie es eine rechte Hand und eine linke Hand gibt. Es ja. ist die ja. andere Hand aus dieser Sicht. Aber es sind Teile vom selben Organismus. Das ist schon klar, ne? Ja. Also, das ist natürlich auch ja. dein, du bist ein Körper als ich jetzt hier so, ja. aber der, der Blick oder die, die Sichtweise auch, dass ja. es da wirklich eine andere Person ist, ja. ne? sondern das wirklich ähm, ja. als das Gottes ja. Funken oder wie auch immer. Ja. Oder lass uns, das, lass uns das mal so äh, untersuchen. Ähm, da gibt es um dich rum, um das jetzt mal so zu beschreiben, ja? so, um dich rum, also das ist jetzt der Blick nach außen, um dich rum gibt es laute Erscheinungen. Mhm. Ja, also ein Monitor zum Beispiel, aber auch äh, zum Beispiel die Kleidung, die du an hast, mhm. Die Gefühle, die da sind, die Gedanken, die da sind, alles Erscheinungen, ja, wie so eine riesige Erscheinungswolke. Mhm. Und du bist da mittendrin sozusagen mit der Aufmerksamkeit. Okay? Also da ist alles außen in dieser Perspektive. Mhm. Gedanken sind außen. Gefühle, das ist... In diesem Erscheinungsfeld alles. Okay? Und die andere Perspektive ist, alles ist drin. Alles. Du bist das Bewusstsein, in dem das alles erscheint. So, wie willst du dich jetzt noch bewegen? Eine Bewegung ist, was, was in dir erscheint, in der Perspektive. Ja. Das, das hatte ich auch das Glück mal, dieses... Ähm Phasenweise, also über Tage wirklich wahrzunehmen, dass das wirklich alles nur in mir erscheint. Ja. Also, es gibt das wirklich nicht, dass da. Also, ich meine, das ist klar, man begegnet sich ja irgendwie, ne, man kann ja was angreifen und trotzdem erscheint es wirklich nur in mir. Das ist nur ein ja, reines, ja. nur. Ich meine, all diese Dinge verblassen immer wieder mal, dann kommen jetzt wieder andere Sachen, aber das ist schon wertvoll, das, das erfahren mhm. zu dürfen. Ja. Ja. Jetzt zum Beispiel, es ist ja ganz offensichtlich, dass ich nur eine Erscheinung auf deinem Monitor bin. <lacht> ja, und der, ich spreche jetzt. Ja, der ähm, in dir erscheint, der, der in deinem Bewusstsein erscheint, äh, der Monitor. Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Also, gerade kam auch so ein Gedanke, finde ich schon spannend, dass wir da jetzt äh, Gespräche führen. Also, ich, äh, sind, vor einer halben Stunde war ich da jetzt gar nicht, ich habe mich da zwar irgendwie so angemeldet, aber irgendwie war das so gar nicht präsent, da um jetzt mhm. sprechen. Finde ich cool. Ja, ja. Total <lacht> spannend. Ja. ja, und da ist es einfach so offensichtlich zu sehen, dass du so, ähm, was ich sage, ist für dich unvorhersagbar. Ja? Und, mhm. und vielleicht kann ich auch was sagen, was gar nicht in deinem Sinne ist, sozusagen. Ja? Mhm. So, also andere Leute sagen, zum Beispiel, du sagst, äh, gehen wir äh, Kaffee trinken mhm. und jemand anderes sagt, nö, keine Lust. Ja. Mhm. So, das sind die anderen sozusagen, ja. Ja, genau. und so ist es aber in uns selbst ja auch, dass zum Beispiel, mhm. äh, dass, du, dass wir da sitzen und sagen, ich wäre jetzt gern offenherzig statt hartherzig. Ja. Mhm. So, und etwas sagt, nö, keine Lust, ja. mhm. also auch <lacht> ja, da ja. ist es, das ist die Perspektive, alles ist was anderes ja. sozusagen, ja. dass der Blick nach außen ist, alles ist was anderes, auch die ganzen Gefühle und so weiter. Das bist nicht du. Und die andere Perspektive ist, alles ist in dir. Und alles ist du. Alles ist du und gleichzeitig ist alles einfach nur eine Erscheinung, die vorbeizieht, während du bleibst. Ja, aber da kommt sofort, wenn du sagst, du bleibst. Wer bin ich? Wer, wer bleibt? Was bleibt? Das ist so, boah, das löst wirklich die so. nee, Was ist? Was ist wirklich? Was ist Sein? Was, was bedeutet das einfach zu sein? Und das ist es genau wahrscheinlich. Genau das ist es. Ne? Ja. Frage wegfällt, ja. Wahrscheinlich. Aber die fällt nicht weg durch die Antwort, sondern durch das Schauen. Nein. Wow, was ist sein? Ja, mhm. ja. was ist sein? Durch das Fühlen, was ist sein? Das ist nichts irgendwie, ähm, was du äh, noch lernen musst oder sowas, äh? sondern, ähm, sondern was beantwortet ist in dem Staunen. Nicht in dem Aha, alles klar. Ja. Nee, das ist schon eher ein Wegfallen auch sogar, ja, genau. ne? ja. ja. Ja, dass da was wegfällt. Ja. Und da können wir Wörter dafür finden, die das vielleicht so ein bisschen andeuten, wie zum Beispiel, was immer da ist, ist diese Stille. Mhm. Die sich halt äh, als, als Geräusche und als äh, Bewegung und, und als Farben manifestiert. Ja? Mhm. Und die Farben ja. ändern sich die ganze Zeit. Und was bleibt, ist, diese, ist die Offenheit für diese Stille. Mhm. Oder für, äh, die Offenheit für die Erscheinungen, ja? die Stille, in der die Erscheinungen auftauchen. Mhm. Und es gibt die Offenheit für die Stille auch. Mhm. Und dann ist es vielleicht offensichtlich, dass die Erscheinungen auch nur eine Art von Stille sind, sozusagen. Mhm. Und gewohnheitsmäßig ziehen die halt sehr viel Aufmerksamkeit ja. Ja. Und sonst nichts. Ja, und auch zu sehen, dass das manchmal einen starken Sog hat, ne? gerade mhm. immer in die Bewegung. Boah. Ja. Und dann, dann kann es sein, dass du siehst, dass die Bewegung sowieso nur in dir ist. Ja, das stimmt. es ist eine Bewegung ja, ich... der Stille in der Stille. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch so empfindet, dass, dass es manchmal so ein Gefühl ist, wie so eine, ich sage, so eine Neutralität. Also, gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wie, dass man das alles sieht, aber dass ist da nichts keine, keine Verbindung gibt oder so, also, obwohl das alles verbunden ist, aber trotzdem ist es so, ja, es ist da, aber es ist nicht, da. es wirkt so, ja, es erscheint, aber es ist, es ist da, da gibt es irgendwie, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Kennt ihr das auch? Ich kenne das auch, dass ich nicht weiß, wie ich was beschreiben soll, ja. <lacht> das ist so, als würde auch mit Menschen, die man dich mag oder, oder so, die einem irgendwie nahe fühlen, aber da gibt es keine Verbindung zu. Ich weiß nicht, das. Also da hat es auf jeden Fall was sich verändert, was ich früher so, da fühlt man sich zu dem anderen hingezogen oder ist so Sympathie oder ähm, und das ist irgendwie alles so, als gäbe es das nicht mehr. Weißt du so, mhm. steht das, als wäre das nur in mir und ich sehe das alles, aber da gibt es nichts mehr so mehr Anziehung dahin oder dahin oder so. so mhm. Das ist so neutral irgendwie mhm. fühlt sich das an. Kennt ihr das mhm. auch? Ich, ähm, das ist immer so eine Sache mit Worten, dann zu sagen, ja, ja, das kenne ich auch oder so. Also, ähm, es gibt kein, es gibt nichts mehr, was sich dann darauf bezieht, sozusagen. Ja? Keine, keine Person, die da in Kontakt geht, sondern es ist einfach nur dieser Kontakt da halt. Ja, oder dieses, äh, ja... Die, diese Lebendigkeit, die was sehr, sehr unpersönliches ist im Endeffekt. Ja, genau, so unpersönlich ja, ja. ist das ja. Also auch, mein zu sehen, da die Blume sieht sehr schön aus oder der Form sieht sehr schön aus. Oder das, mhm. mh. Aber da gibt es irgendwie keinen Bezug mehr. so Das ist wirklich so neutral. Für's. Ja, was wäre denn, so. wär denn ein Bezug? Ja, Ich kenne es halt, halt früher als Gefühl zu, ich hatte halt immer Tiere, Pferde und so, die mir, also das waren Lebensgefährten auch, ne? Die das war so eine Herzverbindung, das, ne? oder auch früher mit Partnern oder so, das, wo man so, so auch mit, weiß nicht, so, da war auf die Aufmerksamkeit, da war auf jeden Fall so ein Zug auch zu, immer so eine, wie so eine Verbindung, das ist jetzt... Als wäre das alles nur bei mir noch. Also mhm. da gibt es nichts mehr. Ja. Obwohl ich die äh, auch Menschen mag, also eine ganz mhm. tiefe Verbindung fühle. Mhm. Ne? Ähm, aber das ist jetzt irgendwie anders. Ich, das ist. Trotzdem bleibe ich bei mir. Ja. Ich habe mich da, glaube ich, verloren bei mhm. ja. anderen Bezie Beziehungen. Da ja. hat irgendwas gezogen. Mhm. Ja, oft ist es das. Äh dass man mehr will von jemand. Ja? Also um bei diesem Blumenbeispiel zu, zu bleiben. Mhm. Oh, die Blume möchte ich zu Hause haben. Ja? Mhm. Statt, äh, statt eine schöne Blume und weiter geht's. Mhm. Ja. Ja. ja, oder ich bevorzuge, die ist schöner als die andere oder die, ja, andere. Genau. Also, ja. ist, die ist schön und die ist, die ist so oder die ist auch schön. Ja. Aber da ist nichts mehr so, ja. das ist irgendwie, ja, da, da, also, das, da verändert sich irgendwas. Ja. Ich merke so, das ist irgendwie, als würde auch das Leben die Reize an sich so ein bisschen verlieren, auf eine Art. Mhm. Weißt du so? Ja, das, ähm, ja, das ist alles schön, aber, aber das, was es mir vielleicht früher mal gegeben hat, das gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. So, so würde ich es vielleicht eher beschreiben. Ja. Es ist toll, dass es alles da sein darf und ich darf das nutzen yeah. und ich genieße es auch, weißt yeah. aber, ähm, aber mehr auch nicht so. Ja, es ist ja es ist, äh, es ist äh, ein Genießen mehr von der vom Erleben selbst als von den Inhalten. Ne? Ja. ja, genau. Ja, genau, das könnte man dann so sagen. Ja. Ja. Die Inhalte sind dann einfach nicht mehr so wichtig wie früher. Ich will diesen Inhalt viel lieber als den Inhalt. Mhm. Ja. ja, genau. So, ja. genau. Mhm. So, so ist es ja, dieser Moment ist einfach voll und leer. Mhm. Mhm. Und mehr geht eh nicht. Also da spüre ich auf jeden Fall eine Veränderung in, in der Wahrnehmung auch. Mhm. Ne? Dass sich mhm. das wirklich verändert. Ja. Da war früher eine stärkere Irritation und so mittlerweile ist es äh, normal, <lacht> sag ich mal. So, ja, das hat den Mai ja. schon irritiert. <lacht> Weil es fühlt sich so neutral an oder so, gefühllos oder so, aber es ist, trotzdem ist es da, ne? Ja. Die Berührung ist da. Mhm. Ähm, und es könnte sein, das weiß ich nicht, ähm, dass sich das wesentlich lebendiger früher, als früher anfühlt. Also da müsste ich jetzt mal gucken, wie es sich jetzt anfühlt. Also jetzt, ja. Mhm. Ob du irgendwas also, ich findest, kenne was, was denn, sich nicht lebendig anfühlt. Ja, ich war noch mal so in, im Vergleich zu, ich habe das mal vor zwei Jahren oder so erfahren, wo, mhm. ich, das, wo ich keinen Bezug zum, im Wald oder so, wo ich da, mich dort sehr, sehr wohl gefühlt habe, da habe ich so gar nichts gespürt. Kein, das war sowas von neutral. Das, mhm. das hat mich echt, das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Ne? Mhm. Ähm, weil ich sonst auch so mit dem Bezug zu den Bäumen hatten und so, also da so, ein, so eine mhm. Ebene. Und das war total weg. Und jetzt fühlt sich das aber lebendiger an, also freier, sag ich mal. Mhm. Ja. Frei von jetzt irgendwelchen, ob das jetzt besser ist oder nicht so. Mhm. Mhm. Aber es gab eine Zeit, da hat mich das stark irritiert. <lacht> ja. ja, und das, das ist natürlich. Schwierig zu sagen, was es ist. weil Vielleicht ist einfach nur weggefallen, die ganzen Vorstellungen, was Bäume denn mhm. sind und wer du bist im Oder Bezug auf die Bäume. was man fühlt. Was man fühlt, wenn man fühlt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Naturnähe ja. und so weiter. Mhm. Ja. Und es kann ja. sein, jetzt ist es halt einfach, ja, auch die erscheinen halt im Bewusstsein. Mhm. Genau. Und dann geht es wieder zum Parkplatz und der Parkplatz erscheint im Bewusstsein. Kein großer Unterschied. Genau. Ja. genau. Ja. Ja. ja. Ja, für den Verstand ist vieles von dem besorgniserregend. Ja, absolut. <lacht> absolut. Der hat da so einige Tode auch schon erlebt. Ja. <lacht> und das geht da auch weiter, ja. Mhm. Doch, doch, das ist schon... Der kämpft da noch sehr ums Überleben. Und das weiß ich auch, dass, oder das fühlt sich so an, wenn, der nicht in die Stille will, das ist eben genau der Teil. Ja. Weil das, das schon bedrohlich sich an für den. Mhm. Und nichts stirbt. Nee. Hast du so der Aber es fühlt sich so an. Ja, es aus Sicht vom Verstand ist es, ja, das könnte jetzt bedrohlich werden oder sowas. Ja. Aber wenn du sagst, der Verstand ist schon einige Tode gestorben, mhm. dann siehst du, dass er aber auch wieder so ein Stehaufmännchen ist sozusagen. Ja. Was wegfällt, ist, ist, ist, ist höchstens ein Muster. Eine, ein, ein Misstrauen zum Beispiel, das fällt weg. Ja. Ähm, aber ist, ich weiß nicht, ob man sagen könnte, ja, jetzt ist ein Misstrauen gestorben. Nee. Aber das fühlt sich in den Prozessen, fühlt sich das so an wie sterben. Ja. ja, eine Identifikation also man, fällt weg. Ich kann schon sagen. Ja. Ich meine, ob der Mind stirbt, der, meine, wenn du jetzt so von den, dem Mind gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Ne? Du musst so das Sterben. Aber gefühlt ist es dann halt schon so. Irgendwas verändert sich auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Dass, die, dass diese starke dominanz dann hat ne? ja es gibt äh, es kann sich es kann sich die dominanz verändern dass die aufmerksamkeit so auf, einen, äh, auf äh, in einem denkmuster hängt von dem es die welt beurteilt oder sowas ja? Ja, ja. und das ändert sich halt also ein muster kann sich auflösen ja. Wenn es die Identifikation mit dem Muster gibt, dann fühlt sich das bedrohlich an oder wie, wie äh, Lebensgefahr, sozusagen. Ne? Genau. genau. Und in dem Moment, wo es wegfällt, ist es klar, das war gar nicht ich. <lacht> genau, hinterher ist es dann so. In der ist dann, ja. Währenddessen ist es dann einfach. Ne? Ja. Wenn man so drinsteckt, dann ist es schon heftig. <lacht> ja. Ich meine, da bin ich so mit Ramisch. das ist ein gutes Konzept, oder es erklärt so ein bisschen mit dem Working-Mind und dem Thinking-Mind. Mhm. Das ist schon so, der Thinking-Mind ist da sehr... Der Working-Mind ist schon okay. Das ist ja, ja, natürlich, klar. Praktisch. Das ist schon gut, dass es den gibt. <lacht> ja, finde ich auch. Und das andere ist einfach halt nur eine Gewohnheit. Mhm. Also die Bewertungs aber, wirklich, aber sehr, sehr tief, ähm, also es ist schon sehr tiefgreifend, auch ist stark verwurzelt. Ne? Ja, ja. Das, das ist nicht so, dass du den, den Verstand nutzen kannst, sagst du, jetzt will ich das nicht mehr oder ich ändere es jetzt einfach. Äh, das funktioniert halt nicht so schnell. Nein. Das, ist, das, würde, das könnte nur der Mind machen, der sagt: So, jetzt kriege ich den mal wieder in den Griff. Ja, <lacht> Genau. Ja. Ja, ja das, das kommt immer von dieser Instanz her und die andere Instanz ist immer frei. Also von daher. Ja. Und beides sind nicht wirklich Instanzen. Auch das nicht, genau. <lacht> <lacht> ja. Und das macht es extrem übersichtlich. Ja. Ja, da ist einfach halt eine Gewohnheit, an wann anders zu denken, an wo anders zu denken und es anders haben zu wollen. Ja? Und das mit der, mit der Fantasie, mit der Hoffnung, dass dadurch alles besser wird. Mhm. Wenn ich es im Griff habe und es läuft nach meinen Vorstellungen, dann wird es gut. Ja? Ja, genau. Und mehr ist es nicht als das. Mhm. Es ist einfach nur diese Denkgewohnheit. Und die kann dem Vergleich mit, wie es in der Wirklichkeit ist, dich standhalten. Ja? Wie sich das anfühlt, in diesem, äh, diesem, diesem Denken zu vertrauen, was sagt, es müsste so und so sein, dann wäre ich glücklich. Ja? Dann wäre ich entspannt. Aber davor brauche ich noch folgende Bedingungen erfüllt. Oder sowas. Ja? Wie sich das anfühlt im Gegensatz zu. Ja, eine Bedingung kann vielleicht auftauchen und zieht vorbei und ist wie ein Baum oder ein Parkplatz. Ja. Oh <laughs> ha,